Ja, hallo, mein Name ist Flora Lavner. ich bin von der Mondi AG und ich bin Projektleiterin von unseren diversen Rollouts im Digital HR Projekt. Ähm, bei der Mondi, ähm, wir sind ein globaler ähm, Papier- und Verpackungshersteller. Wir sind in über 30 Ländern ähm, aktiv. Wir haben über 100 Standorte und natürlich so auch sehr viele Sprachen und sehr, sehr viele Mitarbeiter. Also wir sind fast 27.000 Mitarbeiter derzeit global, noch stetig am Wachsen und haben natürlich in, der, äh, in dem Hinblick auch die Herausforderung äh, gesucht und auch genommen, dass wir ein globales HR-System brauchen und haben damit 2016 mit im Rollout von Employee Central, SuccessFactors, gestartet und ich kann jetzt mit Stolz sagen, für mich und mein Team, dass wir seit 2021 alle knapp 27.000 Mitarbeiter im System haben. Das heißt, damit ist auch ähm, diese Lösung äh, ein System mit der größten Userbase bei Mondi und wir können somit einige Herausforderungen meistern. Ja, eine der größten Herausforderungen bei einem so global ausgerollten System sind die globalen Prozesse, die uns einerseits große Vorteile bringen, aber natürlich ist der lokale Adaptierungsaufwand gegeben. Wir haben hier natürlich auch rechtliche Rahmenbedingungen, die wir beachten müssen und schaffen aber hier mittlerweile recht gut eine Balance zwischen globalen und lokalen Anforderungen. Ähm, außerdem ist es uns besonders wichtig, dass wir auch in dem Hinblick auf das Leben unserer HR-Mitarbeiterinnen erleichtern, aber auch ähm, mit dem neuen System ähm, die Mitarbeiterinnen als auch die Managerinnen ins System involvieren und somit auch äh, den Self-Service weiter ausrollen.